Oh, hi und willkommen mein name ist dann nero und ich begrüße euch zurück zuletzt bei dragon ball z Kakarot. ja in der letzten folge sind wir ja durch namek noch ein bisschen herum gestreift haben Dragon Balls gesucht, mit verschiedenen Charakteren, mit Songoan, mit, äh, mit Krillin eigentlich nicht, aber mit Vegeta noch, und, ja, jetzt sind wir hier auf der Flucht vor Vegeta, weil, ja, der hat jetzt, äh, gemerkt, dass wir seine Dragon Balls stibitzt haben, und das findet er, glaube ich, jetzt nicht so dolle. Und wir uns jetzt wahrscheinlich hier den Hals umdrehen dafür, und ja, ich sag aber, wir machen jetzt erst einmal ein paar Nebenquests, Saber noch mal auch erledigt mit Vegeta und ja guck mal mal hier, noch jetzt los ist ne? Ja okay okay. Das ist unglaublich. Äh, was ist unglaublich, Bulma? Ist das nicht offensichtlich? Wir sind in der absoluten Pampa. Ist das denn schlimm? Ja hier ist mein weit kein Material. Anders gesagt, jemand muss suchen gehen. son Gohan muss unbedingt schnell zum Ubeizen. Also wollen äh, wir nicht genug Material und ist sehr unzufrieden finde was sie braucht. okay egoistische ist immer ist okay kriegen wir schaffen das wenn wir uns beeilen stimmt wo immer im brauchen wohl war nicht etwas womit sie arbeiten kann Okay, aber wir wollen dein zeug was brauchst du bevor es von Gohan nicht zur vernunft bringen konnte holt mir Alien Weißflosch. okay das könnte das könnte sogar nicht so lange dauern ehrlich gesagt sowohl habe ich schon ein bisschen gefischt ne? ich nicht schon ich glaube eine flosse fehlt mir noch ne habe ich schon wir sind fertig und das ging aber schnell die suche gut gelaufen wir haben muss nicht suchen mehr oder weniger schön. mehr oder weniger oder da ist perfekt danke so also schnell geht's sehr gut gripsbrot und mega masse sage euch wenn wieder was fehlt wir sind kein lieber service weißt du Entschuldigung, muss ich kurz aufstoßen ja so schnell kann es gehen ausgezeichnet gut kann man weiterempfehlen kann man weiterempfehlen die quest Als <lacht> zum habe ich mal so ein bisschen gefischt ne? einfach so so zum spaß ne? In der letzte folge und ärzte abgeschossen und so ne? Man weiß ja nie. Okay, hier war nee, da war was. Joink, joink. So. Dann gucken wir mal, da ist noch eine Quest irgendwo. Da. Ja. Ich bin gerade fliehen, folgt mir aber. Okay, jetzt nichts. Oh, dann. Wir ja. Hey, Mann. Name ist genauso schieben wie in den Broschüren. In der Tat, hier ist es so friedlich und ruhig. Mir gefällt es hier wirklich. Ähm, was macht ihr hier? Ja. Eigentlich treffen wir in die ersten Amerikaner. Warum bist du in der Kampfpose? Was? Ach nein, wir sind keine. Oh ihr Namekerl seid ja wirklich niedlich, was? Also, das ist jetzt einer von euch hat Haare und der andere nicht. Bei unserem Volk gibt es wohl sehr viele verschiedene Typen. Nein, wir sind keine. Vergiss es, Es hat keinen Zweck, mit denen zu reden. Die sind hier in ihrer eigenen kleinen Welt. Wir machen eine Tour des Universums. Das ist Planet Nummer 2432, den wir besuchten. <lacht> 2432 Okay. <lacht> Entschuldigung. Wirklich? Auf Bernat, den Planeten, die wir besuchen, sehen wir normalerweise keine lebensform Aber wenn wir doch welche begegnen, bitten wir sie immer, uns herumzuführen. Also könnte zwar uns vielleicht alles zeigen. Wir wissen es wirklich zu schätzen. Also momentan ist es etwas schlecht. Ja, sollte diesen Planeten hier verlassen. Es sind gerade ein paar echt gefährliche Typen. Ja. Haha. Beim Reisen gehören die Gefahren dazu, wenn man Spaß haben will. So ist es. Ich finde, diese Reise ist ganz gerade etwas aufregend geworden sektor sie uns einfach nicht zu, aber ich bin schon mein und das und seine Schläger, die beiden noch nicht gefunden haben. Vielleicht ist der key zu schwach, um erfasst zu werden. Ich wusste auch die ganze Zeit nicht, dass sie hier ja. waren. Ja, aber mal erst mal im Ernst. Ihr müsst hier weg. Die Typen hier sind gemeingefährlich. Es ja, ging als ob wir jetzt ziemlich viel zu tun aber Das ist echt schade. Was zu zweit werden wir lange brauchen, um das zu finden, wonach wir suchen? Hm, allerdings, Ach, was sucht ihr denn? Etwas, das Maris Stein nennt, genannt wird. Was ist das? Das ist ein wertvoller Edelstein, den man nur hier auf Namek finden kann. laut ja, Edelstein des Universums nach Rang ist er auf Platz 19, der seltensten Edelstein im Universum. Hm, heißt das, weil ihr deswegen den ganzen Weg gekommen seid, geht es erst, wenn ihr ihn gefunden habt? Genau. Was sollen wir tun, Krillin? Was können wir tun? Wir können sie nicht einfach hier lassen. Was, wenn wir ihn finden und dann zu ihnen bringen? ja sehen ein bisschen aus wie diese diese bösewichte hier von xero ja, ist hier nochmal tower und Mira. ag okay, wir öffnen euch den Edelstein zu finden wirklich ach das ist wirklich <lacht> das war ein glück dass uns nette name kerne aber den weg gelaufen sind schatz ja bis jetzt haben wir noch keine gesehen was ist wohl mit dem passiert die schlafen aber wenn wir ihn finden verlasst ihr diesen ort sofort okay natürlich wir wollten uns auf unserer reise noch viel andere planeten suchen okay habt ihr irgendeine ahnung wo wir diesen marischstein finden können das war da auf unserem schiff zeigte dass er hier in den bergen in der nähe sein sollte mehr wissen wir nicht <lacht> Hier in diesem gebiet okay auf geht's kriegen warum sind wir dann überhaupt am helfen nee, die können doch dann selber finden wenn hier in der nähe ist Alles ja, klar. Touristen habe ich recht. Alter. So. Oder unser Chef. Unser Chef. Also, das kann man doch ja irgendwie noch ausbauen Ich meine, wohl man könnte das doch locker reparieren. Ne? Deswegen, ich meine, der Serie ist das Ding in Fetzen geflogen, aber hier hast du so also ein kleines Doch, da kann wohl mal locker reparieren. Stehe ich, nicht, was das Problem ist. So, hier irgendwo natürlich sind ja wieder Gegner, die mir wahrscheinlich auf die Nerven gehen werden. Aber Na, ja, oh, ich dachte, ich könnte durch die durchdüsen. da muss man glaube ich wahrscheinlich ein sehr viel höheres level sein das war für erde ein paar mal passiert das war nicht mehr mit welchen gegner und was für ein level ich war im vergleich zu denen aber ich will einfach durch die durchgeließen dann sind die einfach push weg gewesen So. Mal am boden also aber das ist bestimmt unter wasser oder irgendwie ne? Ja, kriegen eine aura blendet mich ja ich bin halt so stark ne? ja dann, müsste jetzt zu diesem zeitpunkt ja stärker als zaubern sein würde ich jetzt mal raten ne? ja das stimmt da ganz oben ne? ich hatte jetzt echt unter wasser ne? Pass auf. nämlich gesehen das kommen wo ist der teil haben wir jetzt nicht da wird nicht auf der karte angezeigt oder irgendwie so kaputt machen oh. da ich wusste es ich bin so gut das glaubst du gar nicht aber musste halt nur ein bisschen zerstörung hier anrichten und dann gegen das schon zurück zu denen no, und diese gegner also abklatsch bösewichte aha was machen denn die zwei De mir hätte nicht gedacht dass sie hier draußen touristen rumlaufen In will ich nicht stecken wir haben gerade befehle bekommen alle auf diesem planeten zu töten euch eingeschossen verabschiedet euch Wow, ihr seid da ziemlich anfällig. Auffällig. Ihr gehört wohl zu seinen Bühnenshow. Ihr seid sehr talentierte Schauspieler. Was hätten wir euch geglaubt? Bühnenshow, wovon säule redet ihr? Wen juckt's, pusten mir ihre Köpfe weg? Oh nein, Hilfe! <lacht> Moment! Was ist denn jetzt? Wer bist du? Magst nicht ihnen ein Haar zu krümmen. Wenn wir kämpfen wollt, kämpft mit uns. Anscheinend können die Jungs von vorhin auf zu der Show. Das ist wohl recht viel Glück, Jungs. Legt euch ins Zeug bei denen ist Haupt und Malz verloren. Wir müssen sie schützen. <lacht> Ihr seid ja, wir sind ja, wir müssen kämpfen. Dann ist der schlecht. Ja, der ne, weiß, was, was eigentlich mit hier oh. immer mein Super einsetzen. Hey. Das sieht genauso aus wie alte wenn ich mal gibt keinen grund das alte jemals wieder zu nutzen doch der strahl ist ein bisschen dicker oder mein sinkt und dicker geworden ah! ich habe da gerade dieser armee super kommando will es mich auf den arm nehmen wir haben keine ziel fantastisch was für eine tolle show ich bin so froh, dass wir nach Namek gekommen sind und so wunderbar unterhalten wurden. Es ist zwar keine Show. Son es hat keinen Zweck. Wenn Sie uns bis jetzt nicht kapiert haben, werden Sie es auch nicht mehr tun. Ach, übrigens, habt ihr den malstein gefunden? Äh, ja, das ist der, oder? malstein Ja, ja, da ist er. Ihr habt ihn gefunden. Ihr sieht genau wie in der Enzyklopädie aus. Ach, wie schön. Ein Glück, dass ihr ihn gefunden habt. Ihr zwei verschwindet jetzt von namik ja? Ja, wir reisen ab, wie versprochen. Oh, was für eine Erleichterung ursprünglich wollten wir zwei Nächte hier bleiben, aber wir verkürzen es auf eine Nacht, auch wenn es schade ist. Was wir sollten zumindest eine Nacht bleiben. Schließlich haben wir nur einen Tag den Marsstein gefunden und eine tolle Show gesehen. Wer weiß, was uns morgen noch alles erwartet. Ja, morgen steht der Planet wahrscheinlich gar nicht mehr. ha, ha, ha in der Tat, Ach, ja, bitte besteht den Schauspielern von vorhin grüße von uns. Sie haben gute Arbeit geleistet. Sagt ihnen, dass wir uns auf ihren nächsten Auftritt freuen. Ha, ha, ha. Mir fehlen die Worte. Ich gebe es auf. Die zweite Lehre. Ach. Na gut. gut. haben wir das erledigt. Jetzt können wir uns wieder auf wichtige Sachen konzentrieren. Ne? Zum Beispiel den Planeten retten. Anstatt ne? hier äh, Touristen zu... Na, na. Ja ich will mich auf den Inseln hier ein bisschen umschauen, aber... Zum Glück kommen die nicht mit Lichtgeschwindigkeit auf einen zugeflogen, ne? Also die Gegner. Ist schon mal warten Dann haben wir wenigstens so ein bisschen Zeit. Was hier? so ein Ding ja also kaputt machen sehr wohl wo ist das Gulekata also meine Frage ist natürlich jetzt respawn die Dinger oder sonst würde ich die schon alle gerne kaputt machen ne aber ja, okay. Los gehen wir zu dem alten Mann. Der Typ kann dich berühren und Dinge aus dir herausziehen, die du gar nicht für möglich gehalten hast. Ich brauche einen Erwachsenen. Ich bin ein Erwachsener. So, hier ist er auch ein auf. Nein, ich bin enttäuscht. Ja, ja klingel schon mal vor. <lacht> Sogar der Bitch gesagt, the Bitch. <lacht> ich gegen Vegeta kämpfen? 俺の隠し 4 <笑> あなた äh, äh, ich versuche aber nachzudenken, was Son sagen würde. Sie hat mir Angst sein. Ich frage mich, was diese Fragen beeinflussen. Um Leute zu beschützen. Niemals, jederzeit, nur wenn sie eingesetzt werden muss. ja man, das ist das was zum so antworten würde jetzt leute beschützen ähm, das böse auslöschen um freezer zu besiegen um alle wieder zum leben zu erwecken Ja. Ja, okay, das ist der Grund, warum er hier auf ist, ne? Du beeinflusst bestimmt einige Werte oder so, nehme ich jetzt mal an, ne? ja, wie viele Level ich bekomme oder Erfahrungspunkte, keine Ahnung. Irgendwann wird das schon beeinflussen. Geht. ist wirklich でえ そうまさか。<音声><音声><音声><音声> この 5人 道<笑> Okay. Da sind sie. most underrated bösewichte in dieser Serie, finde ich. Ist Sabon in ihr die ja. der kommando barter und jays butter und käse in der sonderkommando rikum und guldo äh, war joghurt rikum war äh, äh, äh, sahne und ja genau kommando anführer ketten genio milch Okay, danke laut Wir sind bereit eine Fee auszutragen Lord ich glaube, die haben das aus dem Englischen übersetzt müsste ja der sie heißen ne? aber you ist ja heißt ja sowohl sie als auch äh, du im Englischen also ja so, jetzt kommt jetzt kommt wieder mehr Action rein habe ich so So hektik. Ungefähr die gleiche Aura. Okay, tun wahrscheinlich jetzt auch nicht auf volle Möhre. Ihre Energie irgendwas so so kann ich. Kann nicht ausweichen, Alter, 54.000 der ist doch. Wie hoch geht denn die werte wenn die hochleveln ich meine er ist jetzt fünf level höher ne Ghrelin ist auch fünf level und das song er hat nur so einen unterschied von 3000 er hat so einen unterschied von 40.000 schon ein bisschen krass entschuldigung wenn immer noch ein bisschen krank vielleicht so gut so keine quest ne? Nee, okay. Ist ja gut, ist ja gut. Wir noch gucken, okay. So. Wollen wir jetzt kämpfen, wir mal wieder Gegner, die uns überlegen sind. Storymäßig. Jetzt haben wir ja mehr oder weniger immer gegen Gegner gekämpft, gegen die wir eigentlich schon so ein bisschen stärker waren, ne? so also er gegen Dodoria, sabon und so. Aber jetzt wird es ein bisschen gefährlicher, denke ich, weiß er, ein Dragon Ball ist. <laughs> yeah, Dragon Ball is irgendwie besser, for, <laughs> irgendwie gemacht. Was Dragon Ball? <laughs> <laughs> Voldo. Ja, vielleicht war er einfach nur schneller als die Zeitkraft Zeit stoppt. Was ist los? Was ist los? Oh mein Dad, ich muss nicht mehr So, wir 俺<笑><笑> kann wir müssen jetzt eine menge kämpfer auf uns zu kommen was geht Gott. Okay. gut gemacht Kellin. halt ihn auf Wat? jetzt eigentlich nur so aus Reflex irgendwie ausgewichen. Na, eigentlich schon wieder. Komm ja Wer bist du auch nicht? Mein Angriff gekontert. Boom. Boom. Okay. Ich habe noch meine kiebel aufgefüllt. Ich hatte noch so viele Balken. Ich dachte, ich hätte den schon irgendwie so. Ich hätte ihn schon voll runtergeballert. er hat noch drei Balken. Ah, ah. Oh Gott. Oh Gott. Okay. schon gedacht danach ist der vorbei. Da müssen mit da eine Zeitanhaltung. ist kann Bock da auf? Ich habe doch schon wieder mal hier aufgefüllt ja wird was war nicht wo ich bin aber ist auch egal die fliegen um den herum da das ein bisschen nervig ich auch nee bin ich kein gift pokémon obwohl ich bin Kampf nein er ist sehr effektiv gegen mich auch nee ja er feiert noch mal auf mich da ja diesmal war es mich nicht erreicht nein au au das wird nicht das wird schon wieder verknappt. wir werden wie je länger der Kampf dauert wenn die immer stärker habe ich so gegen gegner der hält auch viel aus ne der in seine abwehr so habe ich so So kann er die Zeit nicht anhalten so im Kampf. Das wäre nervt. Gut, ja gut. Jetzt komm. wird eigentlich ich immer nur eingefroren. Was ist mit krelin ja, Wurde ich geheilt? Ich glaube nicht, dass ich schon so viele Dings hatte. Au. Ja auch damit. Der lebt doch. Jetzt aber nicht mehr in die Fresse. Okay. Gut. Ja, eigentlich hat der ja Vegeta geholfen in der Serie, ne, aber habe ich jetzt schon so oft gesagt. Ist klar, da kann ja nicht eins zu eins alles hier übernommen werden. Ja. あ、ま、夢を見<笑> <これからが本当の地獄だ。笑> So, der geht uns jetzt auch was mir geht er? ich wollte schon sagen was mir war weil ich noch keinen schlag verpasst und sagt schon ich bin sehr ich mache den aber mehr schaden als guldo habe ich so ein gefühl Der macht mir auch irgendwie weniger schaden Dreck, zu weit okay den machen wir irgendwie ordentlich schaden hab ich so okay. Das ist Level 27 ein bisschen zu heftig. Posen? Ah! Oh, komm. Vielleicht spielt er noch jetzt gerade mit uns. Ne? Oh nein, die Pose. Oh Gott. Er tut er doch irgendwie so drehen. Oh Gott. Oh ab Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Ah. Ja, Gott. werden so. Jetzt wir angreifen oder auch nicht? Ey, immer wenn ich gerade so angefahren, ne, dann machen die ihre angriffe mein Angriff, Angriff abgebrochen ey. Oh Gott. Oh Gott! Irgendwie bin ich davon ausgewichen. Ja, sie macht gleich ne? Nein, haha gleicher Kampf fängt immer voll easy an, ne? Dann auch nicht voll rein, ne? Und ich bin so gut wie am Freaken. Komm in die Fresse, in die Fresse, in die Fresse, in die Fresse, in die Fresse, in die Fresse. Es rang. Ich habe viel Erfahrungspunkte bekommen. Okay, der Kampf war aber irgendwie einfacher als guldo das hat Gesicht, ey. Das aus wie Homer Simpson gerade. Hi. Und ja, das ist <lacht> für für So Habt ihr es geschafft? Ich habe es geschafft. Ich habe es ナメックス刑事しか知らない Mädchen, keine Ahnung. Gibt es weibliche Namikiana? <lacht> hab ich habe noch nie gesehen. Ne? <lacht> Währenddessen, tausende Kilometer entfernt. ち。 So. Jetzt geht es jetzt richtig los. Warte mal. wir auch nicht jetzt sagen, dass ich zum Goku spielen kann? Ich kann in dem Spiel Dragon Ball Z kakarot kakarot spielen. So. Das glaube ich, das was auf seinem Rücken steht, ne? Go. Das weiß ich jedenfalls von Xenoverse, glaube ich. Heißt ein Kostüm irgendwie so Go oder Kai? So eine Menge Erfahrungspunkte. 27 super angreifen Genki dama ist jetzt verfügbar cell oh, game was soweit sind wir noch nicht leute da so. so, jetzt sieht es irgendwie voll anders aus habe ich so gefühl als am anfang des spiels da bin ich mir halt jetzt nur einen So, äh, wollte ich jetzt machen so, Genki, da kann ich einfach so ja, die Musik. Kenne ich so bei den, den, den, den, den, mal den, mal so sortieren den, so, den, mal den, den, So Okay. Ah, oh, dieses Lied. Ja, wie kommen mir auch bekannt vor. Ich suche jetzt gerade noch, zu erinnern. Ja, stimmt, ich meine, ich habe das in den Zell-Spielen gehört, das Lied. So, da liegt was. So, einsammeln. Einsammeln. Ich würde sagen, bevor wir gegen die genio Force kämpfen. übrigens ein besserer Name ist. Ich glaube, in der englischen Version nennen die gar nicht so oft so, ne? genio force in deutschland also hießen die so okay ich dachte erst es sind nur sehr wenige lieder aus der serie Aber es scheint doch noch raum für einige zu sein für einige Lieder. so ein bisschen habe ich dieses eine lied vermisst wird so ich glaube wie geht das japanisches thema ist so dün, dün, dün, dün den titel ja, ich glaube war so ein saga thema ne? also viel dazu dass ich die dinger ja hier... okay ich die dinger auf screen einsammeln ne? kann ich überhaupt jetzt zu zurück medaille in mass okay jemand spricht man so aus ne? vielleicht gibt es ja hier noch was zu tun mal hier eine ganze menge lernen okay dann sind wir hier noch beschäftigt super kam ja mehr schere stein papier stufe 3 lernen warum gibt es jetzt zweimal schere stein papier schere stein papier, papier papier alles klar machen wir das Gut, mach mal die noch. So, wir mal. So, Piccolo und Songoa, natürlich. Aber der zwanzig wird wieder ja wohl erst mal auf meinen sohn drauf kloppen ah. da muss man wahrscheinlich wieder wie blöd sammeln erstmal mal ne? man die abfeuern kann gegen die damals irgendwie immer voller blöde angriffen drängen Spiel spielen ne? entweder dauert hat immer voll lange bis sie fertig ist oder Und wie bringt die attacke nie so in den spielen also vielleicht hier ja, ein kalt nein, nicht Tenkaï, wie Budokai, was halt eine Ultimate ist oder so ein ein das nehme ich mal an. Ist jetzt auch mittlerweile früher Dragon Ball Setsongoku. Das heißt die Genki Dama, okay. Die, ich habe die da Dama in meiner Hand, Genki Dama. Also die. Will ich gern Was sag ich mal? So du, komm her. Äh, du. Das ist auch genki wieder mein. Oh Gott, du verfolgt mich. dürfte mir doch eigentlich keinen schaden mal Genki war kann ja nur gegen böses eingesetzt werden da machen wir direkt noch weiter gar keine kaffee verloren ja so ihr ja, schon wieder so denke ich gar keinen schaden weil jetzt die sieben unter mir sind Irgendwie bin ich da voll ausgewichen. Da ja, ausgewichen. Da ja, ausgewichen. Ich vor allem aus, ja. ja kann gucken Nein, das ist auch schon tot. Nein, da hab ich doch getroffen. Du bist so klein, du Zwerg. Da oh, war der Da ja, Ich sehe gerade, glaube ich, ein oder zwei Balken weggehauen von denen. Gib mir deine Energie, Boom gerade mit einem Kamehameha meine Genki dame annulliert was ist das denn ja das macht zwei balken weg vielleicht soll ich dann eher einsetzen ich bin betäubt das ist bestimmt der angriff nicht bekommen kann ja ne? nein ich dachte ich ja, die presse ich keinen bock mehr zu spielen so ein schlag angriff Meteor Schlag, Stufe 3 Na, mit hohem Schaden, macht das Opfer beim Treffer zeitweise bewegungsunfähig. Wieso piekt sie in die Augen mit Schere oder was? Ah, kam ja mehr, gesteigerter Schaden. Ja, das braucht jetzt noch nicht, das brauche jetzt auch noch nicht, finde ich. So. würde ich sagen. Wenn mein paar hier, bin ich noch weit entfernt von denen und sind die da und diese schiffe scheinen irgendwie nicht zu respawnen oder bin ich mir nur ein sollte man sich vielleicht auch mal dran kümmern irgendwann wo ne ich will dann sagen ich bin dem bad dann ja da liegt glaube ich noch was das ist Oh, so ein Schiff in der Nähe. Nö. Gut. ich muss sagen, ich bin eine Partie hier in der nächsten Folge. knüpfen wir uns hey, da kann ich mich doch schon ausruhen. Ha ha, ha, ha, ha, ha. Okay. Gut, ich Partie in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um das um die genio Force und retten unsere Familie und Freunden und wie geht,